Wir berechnen heute Übungsaufgaben aus dem Bereich der Zinseszinsrechnung und vielleicht von weg am einfachsten oder am besten für euch wäre es, wenn ihr versucht diese Aufgaben zuerst selbstständig zu lösen. Also drückt doch auf Pause, versucht die Aufgaben auf der rechten Seite zu lösen und anschließend können wir das dann gemeinsam überprüfen. Kurz zur Wiederholung von weg: Aus der Zinseszinsrechnung ist uns schon die hier abgebildete Formel bekannt mit ihren einzelnen Bestandteilen, das wäre einmal kn, also das Endkapital, das Kapital nach n Jahren, die Laufzeit kürzen wir ab mit einem kleinen n, dann haben wir noch unser sogenanntes Startkapital, auch abgekürzt mit k0, also das Kapital im Jahre 0 und wir haben einen Zinsfaktor, klein q, vielleicht auch dazu noch kurz die Formel, Q berechnet sich als 1 plus klein p durch 100, wobei klein p der Zinssatz ist. So, dann können wir beginnen mit Aufgabe Nr. 1. Ich markiere mir mal zunächst, welche Größen ich in der Aufgabe gegeben habe. Also, ich kenne meinen Zinssatz mit 10,5%. Ich kenne die Laufzeit, das sind 12 Jahre. Und ich weiß, dass das Kapital nach 12 Jahren 152.000 Euro ungefähr beträgt. Und gesucht ist in dieser Aufgabe das sogenannte Ausgangskapital. Also wir kürzen das vielleicht auch ab mit Startkapital, wie dem auch sei. Dann übertrage ich das mal auf meine Aufgabe. Der Zinssatz P ist 10,5%. Wenn ich p kenne, kann ich auch immer direkt meinen Zinsfaktor klein q berechnen. Der beträgt in diesem Fall 1,105. Ich kenne außerdem kn, bzw. in dem Fall das Kapital nach 12 Jahren. Ich kenne die Laufzeit klein n. Und folglich ist gesucht mein K0. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich an diese Aufgabe rangehen kann. Ich mache das mal folgendermaßen und setze alle Größen, die ich kenne, in meine Formel der Zinseszinsrechnung ein. Also anstelle von KN kommt jetzt K12... K0 kenne ich nicht, das lasse ich mal noch stehen. Q ist 1,105 und die Laufzeit beträgt 12 Jahre. Und die Schwierigkeit in der Aufgabe besteht jetzt darin, diese Formel nach K0 aufzulösen. Im ersten Schritt versuchen wir mal den Teil auf die linke Seite zu bringen. Also wir teilen einfach durch q hoch n, dann steht auf der linken Seite der Gleichung. Und rechts bleibt mein K0 übrig. Und das kann ich jetzt genauso in den Taschenrechner eintippen. Also, ich beginne mit einem Bruch. Oben rein kommt mein Endkapital. Und ich teile durch Q hoch N. Also durch 1,105 hoch 12. So, und dann kommt da raus ungefähr... 46.000 Euro. Euro werdet ihr ja auch zwei Nachkommastellen rechnen und dann habt ihr Aufgabe Nummer 1 auch schon gelöst. Okay, weiter geht's mit Aufgabe 2. Auch hier beginne ich, indem ich mir mal den Text genau anschaue und den in Ruhe markiere. Also, was ist denn gegeben, welche Größen? Ich weiß, dass der Jahresgewinn 80.000 Euro beträgt. Und wir gehen davon aus, dass er jährlich um 4,4% steigt. Und wir möchten jetzt wissen, wie hoch der Gewinn nach acht Jahren ist. Es fühlt sich jetzt vielleicht nicht mal nicht sofort nach der Zinseszinsrechnung an, aber im Prinzip ist es genau das gleiche. Wir haben ein Startkapital in Höhe von 80.000 Euro. Ich kenne meinen Zinssatz mehr oder weniger, den Satz, den Prozentfaktor um den der Gewinn steigen soll, also ist P 4,4. Wenn ich P kenne, kann ich direkt Q berechnen und ich kenne auch meine Laufzeit, das sind nämlich 8 Jahre. Folglich ist gesucht mein Endkapital, also mein Kapital nach 8 Jahren. Das geht jetzt ein kleines bisschen einfacher als bei Aufgabe 1. Ich kann das nämlich einfach alles gerade in diese Formel einsetzen. K0 sind 80.000 mal 1,044 hoch 8. Dann brauche ich wieder meinen Taschenrechner. Und wir halten für K 8 hundertzwölftausendneunhundert Komma Euro. Alright, dann geht's weiter mit Aufgabe 3. Auch hier markieren wir erstmal, was habe ich denn gegeben in der Aufgabe. Also ein Kapital in Höhe von 79.500 soll nach sechs Jahren mit Zinseszinsen auf ungefähr 95.000 Euro anwachsen. Und es steht auch ganz vorne drin, wie hoch muss der Zinssatz sein? Also gesucht ist in dem Fall klein p bzw. klein q. Den Rest kenne ich. K0 Startkapital sind 79500. n ist 6 und das Kapital nach 6 Jahren sind 95400. ist gesucht und wenn wir p suchen dann suchen wir meistens auch q ich setze wieder alle Größen die ich kenne in meine Formel ein q kenne ich nicht das lasse ich stehen und dann löse ich diese Gleichung auf nach Q. Also bringe ich zunächst mal die 79.500 nach links. Dann steht rechts noch Q hoch 6. Jetzt brauchen wir die sechste Wurzel. Also steht links nichts anderes als die sechste Wurzel aus diesem Bruch. Das ergibt dann meinen Zinsfaktor klein q. Das ist dann wieder ein Job für den Taschenrechner. Jetzt ist es vielleicht nicht ganz leicht, wie man die sechste Wurzel eintippt. Dazu müsst ihr zunächst auf die Shift-Taste bei eurem Taschenrechner klicken. Und dann benutzen wir dieses Symbol. Und hier kann ich jetzt einfach eingeben, die sechste Wurzel und dann einen Bruch einfügen. So, und dann erhalten wir für Q 1,03 0 ich runde auf 4, nachstellen 9. So, das ist jetzt noch nicht mein Ergebnis. Wir brauchen nämlich nicht den Zinsfaktor Q, sondern gesucht ist der Zinssatz. Ich kann den aber eigentlich hier schon direkt ablesen, der beträgt nämlich 3,09%. Wie gehe ich dabei vor? Ich ziehe zunächst von dem Zinsfaktor Q1 ab und verschiebe dann das Komma einfach um 1, 2 Stellen. Und dann lande ich bei genau 3,09. Okay, dann geht's weiter mit Übungsaufgabe Nummer 4. Textmarker schnappen und den Text markieren. Wir geben pro Monat 810 Euro aus. Und wir wollen wissen, wie hoch die unsere Ausgaben für Lebensmittel nach acht Jahren wären, wenn der Preis jährlich um 2,9% steigt. Also vielleicht auch nicht unbedingt Finanzmathematik, trotzdem irgendwie Zinsrechnung, Zinseszinsrechnung und wir schauen mal, wie wir uns dieser Aufgabe nähern können. Also pro Monat geben wir 810 Euro aus. Wenn wir das auf ein Jahr hochrechnen, dann sind das 12 mal 810 Euro. Und das ist quasi unser Startkapital, unser K0. Die Laufzeit klein n, wäre 8 Jahre. Unser Zinssatz P 2,9. Und der Zinsfaktor... Demzufolge 1,029. Dann können wir mal noch berechnen, was 12 mal 810 ergibt. Das lässt sich dann vielleicht ein bisschen besser nachher in die Formel eingeben. Das sind 9720. So, gesucht ist das Kapital nach 8 Jahren. Also wie viel wir nach 8 Jahren Ausgeben müssten. Das kann man dann einfach wieder in die Formel einsetzen. Das ziehen wir noch kurz in den Taschenrechner ein. Kommen dann auf 12.217,69. Das wären jetzt unsere jährlichen Ausgaben nach 8 Jahren. Wenn wir das jetzt noch auf den Monat unterrechnen wollen, müssen wir das Ganze noch durch 12 nehmen. Und hätten dann monatliche Ausgaben in Höhe von 1.018 Euro und 14 Cent. Okay, ich denke mit den restlichen Übungsaufgaben kommt ihr selbst zurecht. Ich wünsche euch viel Erfolg.